Hi Leute, willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Ähm, ich muss ganz kurz was klarstellen. So, ah, die Folge stimmt. Ähm, ich habe herausgefunden, dass ich Folge 18 schon hochgeladen habe. Ich habe letztes Mal immer gesagt, ja, Folge 18 habe ich verloren. Ah, tut mir mega leid. Ich habe die schon hochgeladen, vorbereitet. Und deswegen im Grund, dass ich online geschaut habe, ob hab ich die übersehen. Wie auch immer, äh, du gehörst nicht hierher. Dich habe ich aus Versehen gefangen, leider. Tut mir leid. <lacht> Wie ihr seht, habe ich ein anderes Team. Was soll das? Ganz pro kein Problem eigentlich. Denn ich wollte einfach nur die Pokémon trainieren, die auf der Bank liegen. Denn mein komplettes Team habe ich jetzt auf Level 50 gebracht. Bartholomäus, die Schmerde hat sich weiterentwickelt. Also Scream war schon auf Level, über, über Level 50. so. Alle anderen nicht. Ähm, und ja, jemand fehlt. Richtig. Das ist mir leider beim... Ich habe legitim gekämpft so ich mach auf zu den screenshots von, ähm, von trials ja das war dumm Aber da ich nicht flüchten darf. Ja. So sieht's also aus. Clemmy ist tot. Wir haben jetzt Brokkoli oder Larry, die mit dürfen. Eigentlich der Reihenfolge nach. Galashi ist ja Level 50 schon. Theoretisch wäre Brokkoli dran. Larry wäre halt cool gewesen, aber wir haben schon einen Wassertyp drin. Deswegen machen wir das so. Brokkoli kommt mit. Brokkoli braucht noch ein Item. müssen wir uns entscheiden, was wir spielen. Wir können theoretisch einen äh, eine Erhöhung machen. Ich habe gegen die Typen im Café einmal kämpfen können. Theoretisch müsste mein Datum wieder richtig sein. Die Zeit stimmt auf jeden Fall. Genau, jawohl, das stimmt. Nein. Nein. Ah ja, ich drücke zu viel. So. Stärkt die physischen Attacken etwas. Ja, von mir aus, komm. Hau rein. Du solltest keinen Blendsand mehr haben. Äh, ich habe dem den Blendsand gegeben, weil äh, das Blendpuder, denn weil er so langsam ist, ist es halt von Vorteil, wenn er mal nicht gehauen wird. Themes habe ich keine verteilt, weil ich gefunden habe, ja, das, die Themes brauche ich für mein aktuelles Team. Ich habe aus irgendeinem Grund ein Vogelfossil gefunden dafür. Wie auch immer. Wir gehen mal kurz durch. Der kann Aqua-Durchstoß, aber ich glaube, Octodad ist eher ein äh, Special-Type. <lacht> oh ja, ja, da hilft, ja, da ist Wasser einiges besser. Ich könnte theoretisch Surfer nehmen mit einer 90er, habe ich aber nicht. Also, ich habe es, aber ich will nicht. So. Body Press. Brokkoli darf Body Press machen. Der Death ist ganz okay dafür sogar, würde ich mal behaupten, so. Steinhagel oder Katapult? Steinhagel ist einiges stärker, aber ein bisschen ungenauer. Und Lebensstelle bringt halt nichts, weil es Special ist. Aber wir machen mal äh, Katapult weg. Wobei Katapult, glaube ich, dafür sorgt, dass äh, Flugtypen am Boden liegen. Die Buskursdurchbruch. Eissperr wäre cool gewesen, aber nein. Egal, Octoded kann ja schon Eisstrahl, das ist schon mal was. Nein, Special. Felsgrab. Äh, klar, keine Füße. Ich brauche noch einen Flugangriff für Floaty endlich, also fürs Drift C, wie du ist mit so ungenau, mache ich nicht. Ehrlich, ja, cool, mit der Verbrennung, mit Verbrennung kann man echt viel erreichen. Käfer gebombt jawohl, ich habe Käfer gebombt nice. Ach, Platz. <lacht> ja, wir ändern das ein bisschen so jetzt. Ich habe ein paar Raids gemacht. Ich habe im Raid wirklich meine Regeln eingehalten, die ich mir am Anfang gesetzt habe. <lacht> Zum Glück ist nichts permanent gestorben, außer... ...Halt Klemmi leider. Ich glaube, Hawkeye müsste Special nicht wirklich vertragen. Jawohl. Ich wollte es physical sagen, ja. Genau. Auf jeden Fall das. <lacht> Dann... psycho Okay, interessant. Rambos. Gewicht. Ich weiß nicht. Seedbomb wäre cool, aber es falschen Typen. Sandgrab zu schwach. Schaufler, ne. Nah. Wieso kann er keinen Schaufler lernen? Brokkoli wäre perfekt für Schaufler. Alles schon drin, alles schon drin. Tut mir leid, es geht jetzt gerade ein bisschen mit dem Team. Alles wieder einrichten. Sturzflug wäre ein brutal guter Dag, aber macht sich selber weh. Die will ich nicht. Äh, ich muss ganz kurz meine Tasten. Ich habe die noch auf B. Ich will die auf A haben. Na egal, ich lasse die auf B. Bei den ist mit dem B kann ich ein Reset machen vom Checkpoint, deswegen habe ich die unten auf B, damit ich jederzeit kurz unten klicken kann für ein Reset zum letzten Checkpoint. So, wir speichern das Moveset so. Äh, ich habe letztens aus Versehen, ich habe nicht richtig geschaut, habe nebenbei und dann habe ich einfach X und A und dann da habe ich einen Premierball Premier geworfen gegen Navi Taub, war ein bisschen dumm. Wie auch immer, unser Team sieht also somit jetzt so aus. Das ist ganz stabil, hoffe ich. Ich will eigentlich nicht mit Scream leaden, weil der ist schon stark genug, aber mal schauen. Dürfen wir schon die letzte Arena machen? Ja, wir sind ja glaube ich hier wegen der Arena. Oder? Was sagt die Karte? setze dann Arena Challenge im Kloster. Doch, wir müssen ins Kloster. Oh nein, ich bin voll nervös gerade. Balduin. Na, oh, der hat mir schon einen gegeben. Ah, bist du bereit? la los. Ich habe gemerkt in den Raids und so, ich komme mit diesem Charakter mit dem Design ganz cool zurecht. Ich mag den. Also, ich würde den schon behalten eigentlich. Dieser Arena ist etwas ganz spezielles. Sie lädt ewig im Vergleich zu anderen. Nein, also äh, aus mehr seiner Sicht sogar. Wie viele Chancen sind noch im Rennen war oh, nicht mal 10 Also gut, äh, ja, das schneide schnell. Du musst drei von mir höchstwahrscheinlich ausgebildete Arena-Trainer besiegen. Das ist alles. Ihr werdet in Doppelkämpfen kämpfen. Das ist geil. Zeig mir alles, ja, so. Interessant hierbei ist, dass die drei auf Regen, Sonne und Hagel, glaube ich, oder Sandstrom aufbauen. Also auf jeden Fall auf Wetter mit den Drachen. Und Roy dürfen wir dann in einem 2 gegen 2 bekämpfen, was natürlich für einen Nasslok vielleicht ein bisschen problematisch werden kann, dann Double Targeting möglich ist. Aber wir müssen eigentlich, ist Pelippa mit Niesel ein Supporter Theoretisch müsste ich den ignorieren, aber der kann halt gefährlich werden für Brokkoli, deswegen muss der halt weg. Aber. Ist das alles mit physischen. Okay, egal. Vizca Gott ist halt recht stark. Ich nehme trotzdem zuerst Pelipper weg, weil ich habe keinen Bock auf irgendeinen so äh, Solar. Äh, Solarstrahl. Siedewasser oder sowas. Oh, ein Crit. Oh ja, klar, natürlich. Wieso denn nicht? Ich sehe einfach die ganze Spielerei mit dem Wasser nicht momentan, kann aber sein, dass ich einfach zu stark bin. Level 50 war vielleicht ein bisschen hoch, ja, eigentlich ist es okay. Es gibt ja eine, Mode, eine Art von dieser Challenge, wo man sagen kann, du darfst nicht über dem Level sein vom Arenaleiter. Das mache ich nicht, einfach mal so nebenbei. Ich sehe gerade, die haben gar keine Nummern, die sind. Achso, ich dürfte jetzt heilen, Teams wechseln. Ich darf nicht auf die Bank zugreifen, logischerweise. Und ich kann momentan auch nicht auf PvP und Camping zugreifen. Also ich kann hier drin jetzt nicht an einem Online-Turnier teilnehmen. Ich könnte aber zum Beispiel speichern. So, links haben wir jetzt einen Drachen, der in der Hitze, also ein Feuerdrachen halt, ja. Der mit Dürre, mit Sonntag recht gut stark kämpfen kann. Wahrscheinlich. Vulnona, Hm. Ja. Ist Vulnona. Und Vulnona ist böse. Fuck. Klar, der hat einen Panzerfall. Daran habe ich nicht gedacht. Aber ich glaube, die Trigger nur bei Berührung. Okay. Mein Angriff wurde gerade halbiert. Wären sowas von, also wohl nur noch nicht, aber Tortunator wäre weg gewesen. Alter, well, fuck. Ich hätte das nicht, okay. Ja, eigentlich war es zu erwarten gewesen. Fuck. Boah, ich dachte nicht, dass der es schafft, so. Ohne den Burn hätte ich es geschafft, okay. Nicht deine Ernst, Du verdammte Missgeburt. Okay, dann nehmen wir zwei Team-Pokémon weg. Fuck you. Das Problem ist halt, die Supporter sind trotz Fuck you, da trifft nur die, die ihn angreifen. Fick dich, du Wichser. Okay, der muss eben das weg haben, weil er äh, mit Tailwind... Sonst ist auf Tailwind gelockt und das ist kacke. Ich mach's trotzdem zuerst. Aber er macht eh Panzerfeuer. Scheißegal. Der verrecht jetzt. Ja, das war jetzt ein bisschen traurig gerade. Zwei Team-Pokémon zu verlieren. Und ich kann es nicht mehr auswechseln. Ich kämpfe jetzt einfach mit vier Pokémon weiter. So und die müsste jetzt Sioban. Komischer Name. Aber die Dame müsste jetzt, glaube ich, Sandsturm drauf haben. Äh ja, auf jeden Fall Brokkoli muss ich nicht mehr löschen, der brennt ja nicht mehr. Ja, ganz toll, ne? Ähm ich müsste mal kurz dich angucken, nochmal mal dem Fall. Red hat ein genau ausgeglichenes Set. Fett am Arsch. Alter. Ich mache das mal so, aber der muss da unbedingt da bekommt die schlaubrille denn spukball boost da würde ich eigentlich gerne die items noch im beutel liegen so Das Problem ist jetzt, wenn ich hier nur noch ein oder zwei Viecher übrig habe danach und ich kämpfe gegen Roy. Wird es einfach irgendwann recht schwer, dass ich nicht mein komplettes Team verliere. Hagel, okay. Ja, mit Rexpliss aufnimm ich klar, Hagel. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht kommt ein Dra äh, Libeldra. Könnt Kehrtwende machen. Hab ich was Gescheites zum Einswitchen? Äh, ich kann in Scream gehen. Scream wäre ganz okay eigentlich. Ich drop mal Kehrtwende. Ah. das glaube ich Kampfdrache. Ich drop den mal eine Kehrtwende rein. <lacht> ich hoffe, dass Scream jetzt nicht getargetet wird. Oder nicht zu hart. Ich kenne nicht alle Attacken. Ein, beide Angriffe sinken. Okay, das ist böse. Zum Glück habe ich Hawkeye rausgenommen. Der wäre gegangen. Sowas von. Ein In drop beidseitig. Interessant. Yo, als ob der das überlegt. Aber ich glaube, die Hawkeye-Körner könnten ihn auch treffen. Nicht? Was hat denn der für ein Double-Type? Schau mal rein. Äh, ich gucke mir kurz nach, was Mediras für ein Double-Type hat. Ich dachte, der ist... Ich muss <lacht> zugeben, ich habe den nie gespielt, in Gen 7 schon nicht. Deswegen... Außer er hat eine Fähigkeit, die das verhindert, aber... Ja, natürlich, danke. Drache und Kampf. Kugelsicher vielleicht? Nein, Kugelsicher ist alles, was kugelig ist, wie Energieball und so. Lärmschutz ist eigentlich Schallattacken. Der Partikelschutz, eine versteckte Fähigkeit. Die Wetterbedingungen ignoriert. Also Hagel, Sandsturm, Damage. <lacht> Und Rexbisser hat halt Hagelalarm, das kennen wir schon jetzt. Ja. Sioban. Cool. Theoretisch wäre halt äh, ein Wahl-Item auf... Drift Pili doch nicht so schlecht, weil ich dann einfach Tailwind absetzen könnte und dann raus switchen. Ich lasse Octodad mal drin, ich glaube, der könnte da was erreichen. Ähm, ja, ich werde mit, mit äh, Drift Pili mal einen Tailwind starten, eigentlich gerne. Und dann schauen wir mal, was uns erwartet. Das ist alles ein bisschen gefährlich hier. Das erste, was du der erste Challenge bist, das es soweit geschafft hat, ist Schicksal. Delian, so viel auf der Hand, und mich. Blablabla. Du denkst, du kannst Delian besiegen, du musst mich klein kriegen. Ich werde dir auf die Harte zeigen, wie du dich. Okay. Nicht nur das Wetter, sondern besteh auch auf einen Doppelkampf. Oh yeah! Und die Arena sieht so geil damaged aus wegen den Drachen. Ich finde das voll cool. Da kommt der Sandsturm als letzte Herausforderung. Wusste ich so. doch. Brokolos kann brutal gefährlich werden für Drift Cepilli. Eigentlich muss ich jetzt First Turn in Tailwind starten und direkt mit Siedewasser Wasser Brocolos ausschalten. Er hat ja keine Ausdauer als Fähigkeit, also dieses, dass er nicht gewarntötet werden kann, sondern er hat ja offensichtlich den Son Sandsturm. Und er brennt, jawoll, der Brand ist einfach bei mir. Fuck, Tarnsteine. Ja, ich glaube, mein Team wird ein bisschen leiden heute. Ja, die Folge wird recht böse sein. ich habe mir so viel Mühe gegeben, schon Pokémon zu trainieren und so. Zum Glück habe ich das gemacht, aber naja. Probieren wir es mal, wie schnell ich bin. Okay, Drift Zeppeli ist schneller als Octodad, wissen wir ja schon. Wie viel schneller ist er? Fuck, Kliascha von Libertra ist trotzdem zuerst gegen den Geisttypen. Aber jetzt kommt Octodad eigentlich. Ich weiß genau, was sein letztes Vieh sein wird. Dieses dumme Duraludon, glaube ich, heißt es. Dieses riesige Schrankding. Okay, Okto, der braucht unbedingt einen Trank. Jetzt kommt Nummer 3, Sanaconda. Oh nein! Wenn ich den habe, kommt jedes Mal ein neuer Sandsturm auf. Das heißt, ich kann das Wetter nicht mehr ändern. Also könnte ich jetzt sowieso nicht, aber wenn ich es könnte. Äh, jetzt brauche ich einen Übertrank. Ich könnte mal beiden. Das Problem ist, dass Float direkt recht auf die Schnauze kriegen könnte von beiden. Okay, Octodid 2. Nein, Octodid nicht wirklich, weil beides ist Boden. Momentan hat er einen Type Advantage. Ah, zum Glück. Okay, cool wäre jetzt, wenn ich beide rausnehmen könnte, aber das schaffe ich glaube ich nicht. Weil dann hätte er wenigstens nur noch ein Pokémon drin. Hau ab, ich will keine Items brauchen jetzt. Ich brauche ein Siedewasser auf dem. Und Spukball auf Sanaconda mal. Und ich glaube nächste Runde darf ich meinen Tailwind nochmal machen. Ja, jetzt kommt sein Dynamax-Vieh halt schon rein. Ich wollte es eigentlich verhindern. Aber ja, ich bin eigentlich, selbst schon wenigstang angreifer, ja scheiße. Schlangenblick? Oh nein. Okay. Problem ist, dass der Stahltyp das Ganze ausgleicht. Jetzt muss ich kurz mal nachschauen. Weil da bin ich mir ganz voll nicht sicher. Dorado dann ist etwas, was man wirklich immer Probleme hatte wegen den Types. Ich darf Kampf und Boden benutzen, alles andere ist neutral. Wasser ist sogar halb effektiv ne, nur. Kampf und Boden. Habe ich überhaupt was dabei? Natürlich nicht. Der macht einfach mal gar nichts. Doch Unlicht kann was. Toll, Next Strike. Ja, gut. Äh, hier. Der kann gar nichts machen. Alle Attacken sind halb effektiv. Außer Überheblichkeit, aber die ist scheiße. Spukball kann Damage machen. Ja, gut, dann. Gönn dir. Weht ihr wenn mein meinen Partner mit jedem aus dem Stadion pusten. Klar. Das ist eine Custom-Animation, voll geil. Aber ich hasse das wie trotzdem. Das im PvP wird das so oft benutzen, ich komme damit nicht klar. Also ich komme schon darauf klar, weil ich habe... Äh, ...deiner so der einfach mal die Fresse reinpuncht, aber... Ja, storymäßig sieht das momentan nicht ganz so geil aus. Gut, meine andere Option wäre jetzt. Ähm, Dingens gewesen, wie hieß es? Äh, Krebutak. Und ob Krebutak wirklich so viel besser gewesen wäre, ich weiß nicht. Okay, der schützt sich selbst, das ist okay, da macht er schon mal sonst nichts. Das heißt, einfach mein Sch äh, Spukball gibt's leere halt wenn der überhaupt noch zum Einsatz kommt. Ich hab's mir schon fast gedacht. Hier wird mein Team mal aufgeräumt. Zwar richtig eklig, so dass ich danach wieder trainieren darf. Okay, das ist aber cool, dass du da einen so Zusatzkomment gibt. Okay. Risiko, ne? Ich schick den rein. Der muss sich nur um Sanaconda kümmern eigentlich. Ich mach nochmal einen Diner Frost und.. Stahlflügel auf Sanaconda. Alter, wie schnell ist denn der? Was hat denn der für eine Innit? Das dürfte nicht so viel weh machen. Was hat denn der für ein... Der ist nicht so schnell eigentlich. Okay, ich glaube, Kramor ist auch nicht so schnell. Ja, deswegen habe ich äh, direkt wieder Diner Frost gemacht. Oh, Kramor ist echt langsam. Ups. Schwert ist eigentlich, also Schwertschilds sind eigentlich, sie sind einfach zu spielen theoretisch. Aber dann gibt es halt wieder diese ein, zwei Trainer, die dir einfach so die Fresse reinhauen, dass du einfach kassierst. Und hier ist es jetzt gerade. Nicht mal Duralu, dann war das Problem. Der hat mir jetzt verdrift Zeppeli weggenommen, was echt schade ist, aber. Andere waren schlimmer. Okay, das äh, Tortonator habe ich komplett unterschätzt. Muss ich zugeben, das war mein Fehler, da habe ich eine falsche Strategie angesetzt. Das müsste eigentlich auch, falls er nochmal ein Schutzschild droppen will, darüber reichen. So, jetzt habe ich meine zwei Tasten unten kurz auf A gelegt. Und jetzt könnte es regnen. Also es wird noch regnen. Weil der Angriff zuerst völlig aufgelöst wird komplett. Dann hat er aber Damage gekriegt, dadurch wird Sandspeyer wieder ausgelöst nach dem Kampf. Und dann stirbt er. Pokémon hat eine ganz strikte Reihenfolge, die man eigentlich so reden kann. Aber man muss sie erkennen. Oh, wie das Rot und Gucklings. Voll süß. So. Naja, also. Harter Kampf. Hätten sich die Wolken der Sonnenschein. Äh ja. Und ich kriege als Entschädigung für sein hochnäsiges Verhalten den 8. Norden. Ja, und jetzt muss ich mein Team neu anordnen. Toll. Ganz toll. Freizeite, okay. Sorry. Ah. Ich bin nicht gar nicht müde, ich weiß nicht, wie ich aufgeregert habe. Schwingt der Heftig seinen robusten Schweif, und da, um ihren Angriffswert zu senken. Das könnte vielleicht... Ich mag seine Hoodie, aber echt cool. seine Hoodie echt gerne, Entschuldigung. Also, äh, ich habe übrigens noch ein paar Gedanken gemacht. Erstens, ich hoffe, jetzt geht es nicht mehr Story weiter. Doch, natürlich. Fuck. Ähm, dann ziehen wir euch bei Deine, bestanden. Was ist los? Drama, baby. Finstere Nacht aus der Legende, das sind für ist damals gigantisch Pokémon wütet die Meinung Okay. Also, die finstere Nacht wiederholt sich jetzt, so wie es aussieht. Nur durch die Energie der Galarion eingeschlagenen Wunschsterne möglich. Aber wir Menschen sind besser leider nicht dazu in der Lage, diese Energie zu kontrollieren. Das könnte sich ändern, wenn wir Die Helden wissen, das Schwert und das Schild ist Legende. Der Moment, jetzt wir, nimm bitte meinen Kittel. Yo, jetzt kommt Professor Sanya! Ja, und jetzt muss sie die Legende lösen und natürlich macht sie das, weil sie voll motiviert ist. Und wir müssen nach Score City. Okay, jetzt muss ich ernsthaft gucken. Ich habe Sonderbonbons, ich habe EP-Bonbons, ich kann die Viecher pushen. Ich wollte es dann legitim machen, also habe ich mega viel trainiert. Ja, okay, kommen wir auch in die id -Loterie. Ja, hier. Denn du musst gehen. Du musst gehen. Und du musst mir mein Item zurückgeben. Und dann musst du gehen. Okay, ich brauche einen Kostoso auf jeden Fall. Dann will ich ein snibun -Boon. haben eigentlich mit Innet mit inne des Todes. Und theoretisch wäre Glotzi halt ganz geil mit Psycho. The Root kann ich halt nicht brauchen. Momentan. Ich wollte eigentlich der Reihe nachgehen, aber es macht halt einfach mehr Sinn, wenn ich die jetzt äh, mitnehme, wie ich sie brauchen kann. Tut mir auch leid für das Team hier drin gerade. Habe ich alle benennt jetzt? Ich dachte, ich hatte mal solche, die ich nicht benannt habe. Anscheinend nicht. Ciao. Okay. Dann zuerst mal alphabetisch sortieren. Da EP-Bonbons. Ich habe ein XS bekommen für 100. Ähm. Weißt du schon? 100 Watt. Kratzfuri ist echt ungenau, merke ich gerade. Das wollte ich. Ich dachte, die ist besser. Okay, ich brauche eindeutig mehr L. Also mehr EP-Bombs allgemein. Ja, da war ein bisschen zu hoch. Rapidschutz. Was ist ein Rapidschutz? Schützt Anwender und Mitstreiker vor Erstschlagattacken. Oh nein. Wie kann ich denn Snee jetzt weiterentwickeln, dieser Gen? Muss ich mal kurz nachschauen. Nein, nein, nein, ich will nicht verwirrt sein. Ah, also, das Schnuffel kann eh kein Item tragen. Ich wollte dem Dingens geben. Die Offensivfest, aber nö. Ne. Du bekommst eine Schlaubrülle. Und du bekommst eine Sharpclaw. So, und jetzt muss ich kurz nachgucken. Ich dachte, es ist eine Bunner, ist ein Eisstein unterdessen, aber. Ist ein Leuchtstein gewesen? Kann das sein? Wo haben wir niebel? Level Up mit Schafklaue, nachts. Oh. Ja, dann mache ich das alleine. Ich kann jetzt die Zeit vom, Ge vom Game kurz umstellen auf abends, aber... Ich mache zuerst mal noch die Kaffee-Typen, bevor ich losfahre. Ein Kaffee haben wir hier in Engine City. Yeah. Und links in Claw City haben wir das zweite dann. Die hier sollte. Ich, glaub, ich, ich glaube, ist. ich habe herausgefunden, ich glaube, die passen sich der, der Stadt an, nicht dem Fortschritt von mir. Das heißt, die hier sollten um die Level 23 sein, nach wie vor, um das rum etwas. Und das nächste hat dann 37, glaube ich. Das hat mich letztes Mal voll überrascht. So. <lacht> Sollte eigentlich reichen. Ja, das Level-Up mit Schafklaue nachts. Nachts ist das Problem eigentlich. Eigentlich müsste ich jetzt kurz mal wirklich die Zeit umstellen. Ich glaube, ich mache das mal. Ich suche mir einen Raid und dann mache ich das kurz. Dann spielen wir abends weiter. Meistens kriege ich, ein, genau, ein Deko-Ding für Hokumil. Ja, ist halt. Ja, ich speichere kurz. Jetzt muss ich... Ne, warte mal. Ich muss das anders machen, sonst registriert er nämlich, dass ich einen Skip gemacht habe. Ich brauche einen Raid. Notfalls habe ich noch Wunschbrocken. Das heißt, wir können die Raids später nochmal machen sogar. Aber ich muss ja eh nach Claw wegen dem Café danach. Oh, ich freue mich, wenn ich im DLC 1 die neue Rüstung bekomme. Also mein neues Rad... Design, das gefällt mir so viel besser. Raid. War das ein Raidstrahl? Ne, das ist ein Windstoß. Okay. Äh, wie auch immer. Wir schmeißen hier einen Wunschbrocken rein. Das kann man so. So könnt ihr Dayskips machen. Geht jetzt auf Mitspieler suchen. Und dann geht ihr ins Menü. Das ist einfach so, wenn ihr jetzt sagt, ich will einen Tag nach oben skippen. Ich skipp gerade noch bis 22.45 Uhr, dann ist Nacht. Dann könnt ihr hier wieder weg. Den Raid zumachen. Und weil ihr in dem Raid-Menü wart, die ganze Zeit registriert das Spiel nicht, dass ihr einen Day-Skip gemacht habt. Das seht ihr jetzt daran, es hat geklappt, wenn ihr Watt aus dieser Arena hier bekommt. Äh, aus diesem Dingens hier halt, aus diesem Raid. Kriegt ihr wieder Watt dafür. Dann können wir sogar noch raiden gehen, weil dann ein Level 3er ist so. Dann raiden müsst ihr danach nicht äh, irgendwie ähm, beenden oder so, ihr könnt den offen lassen. Ist sogar von Vorteil, wenn ihr es mit einem Wunschbrocken macht, weil so könnt ihr Tag für Tag für Tag für Tag durchskippen, jeden Tag. Äh, ich habe das gemacht, dass ich meinen Dynalos trainieren musste für das äh, Event. Oh, das die ist hier. Gut, dann geht es wahrscheinlich nicht so lange mit diesen zwei Typen drin. So kann man halt äh, die Jobs überspringen, wenn 24 Stunden Jobs, man schickt sie den ganzen Tag, geht raus in Raid, sagt, ich skippe ne, einen Tag in die Zukunft und dann hat man so, hat man es so geschafft. Ich habe die Cafés sogar resettet, so ich kann euch das auch noch zeigen, das war ganz interessant zu machen eigentlich. Und zwar musste ich dann einen Tag zurückspringen. Dann das Spiel wieder starten. Dann hat das Spiel gecheckt, ey jo, da hat Day Skip gemacht. Ja, wir blockieren jetzt alles. Danach habe ich... ...diesen Skip mit dem Raid gemacht. Und bin einen Tag in die Zukunft gesprungen, also wieder in meine Gegenwart, in die jetzige Zeit. Das hat das Spiel dann nicht gecheckt, weil ich sie über den Raid gemacht habe. Und danach habe ich... So habe ich die... Cafés gefixt, weil die bei mir durchgehend über zwei Tage hinweg angezeigt haben, du hast heute schon gekämpft. Weil ich mal geskippt habe. So konnte ich sie aber ganz gut resetten. Zeitmäßig wird nichts irgendwie, dass man auf 100 Stunden Spielzeit oder so gedrückt wird irgendwas. Die Spielzeit wird normal mitgerechnet. Ist es nicht unbedingt etwas, worauf man stolz sein kann bei mir? Aber naja. Weil ich habe auf äh, Schild über 230 Spielstunden, glaube ich, drin. Aber gut, ich habe da auch ein Living-Decks und alles gemacht und ich spiele mega viel für PvP und so noch. Von daher, star so, der ist jetzt gleich fallen. Okay, das wäre jetzt ein bisschen peinlich gewesen, wenn ihn das killt, aber... Okay, der ist noch recht stark. Oder oh, das ist ne Bundes scheiße ich habe natürlich das Level nicht angeschaut vorhin. Ah gut, er boostet sich auch mit clown -Wasser. das ist das Problem dabei. 31, ja ist nicht ganz so gut, aber die Attacken sind ganz okay hat ein angenehmes moveset drauf mal kap da kommt schon nur mit drei attacken rein gut er kann glaube ich gar nicht mehr immerhin kann keine platz kann keine, keine Platsche einsetzen. Nee. keinen platz einsetzen Sehr gut. Oh, Triplette und Sturzflug. Am Sturzflug ist natürlich wieder doof. Aber ja. Jetzt ist Nacht und sobald ich jetzt mein Sneeble gelevelt habe. Ja, wie ihr seht, auch das Wetter ist jetzt ganz anders. Ist halt wirklich das Spiel registriert jetzt offiziell. Es ist der nächste Tag. Ich könnte jetzt auch zurückgehen ins alte Café und den Kampf nochmal machen, was ich jetzt nicht mache, weil... Ich abuse das System nicht so extrem wie andere. Das mache ich jetzt wirklich nur, das habe ich jetzt legitim so machen müssen. Ups, das war der falsche Damit äh, Sneebles sich jetzt entwickeln kann, dann. Und damit dieses Café ja nicht blockiert ist. Aber theoretisch könnte man so auch leveln. So, der nimmt Pokusan, der nimmt Sabayone. Ah, rechte Hand hat natürlich ein Prio. Oh, ich sollte vielleicht ein Double-Targeting machen. Nope doch, fuck, hätte was gereicht. Wow, rechte Handanziehung. Wow! <lacht> Nibel ist gar nicht so sch Ich dachte, das Nibel macht mehr Damage. Schnuffeln, zeig mal her. Oh nein, das ist ein bisschen besser. Haben auch beide ungefähr dasselbe Training mit Angriff. Schnuffler hat aus irgendeinem Grund viel mehr KP dazu, aber sonst passt es eigentlich. Also, klar, das Prinzip ist, dass. Schnuffel, also Kostoso viel mehr KP haben kann, aber dieser innere gelbe Kreis, das ist der, der jetzt relevant ist, weil das ist das, was ich gezüchtet habe, beziehungsweise durch EV-Training bekämpft habe. Ja, die vielen Pokémon geben halt Defens, so wie es aussieht. Ah ja, apropos, ich muss noch durch meine Themen gehen. Ich habe mal mit... Po ah, ich wollte eigentlich... Egal. Crit. Nicht? Ah, Attack Boost hat er, ja klar. 50% mehr. Yeah! Fuck you! Ja klar, der crittet. Logisch. So, und jetzt müssen wir Snebunna ha haben. Nicht? Ist, Habe ich das falsche Item drauf? Da doch eine Schafklaue, oder? Nein, nein da hat die Schafklaue. Hä? Äh, Habe ich einen Fehler gemacht. Ja, da hier steht. Level Up mit Schafklaue. Und es ist Nacht, offensichtlich es ist es 11 Uhr abends jetzt. Eigentlich, oder? Ist noch recht hell für die Zeit, ne? Was sagt die im Pokémon Center? Habe ich meinen Timeskip falsch gemacht? Guten Tag. Eigentlich sollte sie Guten Abend sagen. Okay, es ist nicht Nacht hier. Es ist aber 11 Uhr abends. Das ist jetzt interessant. Ich glaube nicht, dass sie das gefixt haben, weil... Das wäre voll random. Das wurde jetzt über eineinhalb Jahre so drin gelassen. Hier ist Nacht. Ich habe keine Ahnung, wo das jetzt gelegen hat. Vielleicht ist es in der Stadt halt, weil es nicht dunkel genug ist in der Stadt. Huh. Die kriegt noch Schnuffel, damit er ein bisschen hochkommt. Und dann war es das mit den ep bonbons für dieses Team schon wieder. So, und jetzt müssen wir kurz gucken, was für ein Item Goff Girl noch bekommt, denn es braucht die Schaffling. Der hat einen guten Innet, einen guten Angriff. Theoretisch könnte ich ein Wahl-Item drauf spielen, dass der halt wirklich zuerst kommt. Es äh, wäre halt gescheit eigentlich, dass der wirklich alles weghauen kann. So, jetzt gehen wir kurz durch. Vor allem Glotzi-Schnuffel und Goff-Girl sind wichtig. Ich finde die Attacke halt nicht gut. Die ist auch mega schwach, glaube ich. Oder meinte ich zumindest. Eisstrahl wäre cool, aber es ist halt ein Spezialangriff. Darauf gucke ich schon, dass der jetzt physische Sachen kriegt. Ja, ein Schnuffel mit Fußkick ist geil. Ah, der wir. ja gut. Der ist eh mega langsam, das ist am ja scheißegal wegen der Enit. Okay, Glotzi kann Schaufler lernen aus irgendeinem Grund. Wobei, das ist halt ein Spezialtyp, das wäre voll dumm. Oder? Hab ich.. Nee, da ist ein Spezialtyp das schon. Egal, wir machen das mal, weil er hat besser als nichts. ne? Ich weiß, dass der eigentlich eher ein äh, Verteidigungsvieh ist, aber... Ah, ah. Tausch mit ihm getragene Items, wäre natürlich auch gemein. Ah, oh, ein Triplett wäre voll cool gewesen auf Glotzi. Der kann einfach gar nichts lernen. <lacht> Habe ich irgendwas übersehen? Da kann ja gar nichts lernen eigentlich. Ich skipp nochmal kurz schnell durch. Da, doch. Habe ich was übersehen? Okay. Lichtschildreflektor sind eigentlich schon gut, aber ich brauche halt Damage. Leider. Ja. Kann eigentlich diebeskurs? Wieso nicht? Ja, wäre halt besser als gar nichts. Weil seine Endes eigentlich schon recht schnell ist. Kanon, mehr. Ne? Kanon war gut am Anfang mal. Okay, wir lassen das so. Also, mein nächster Stopp ist... Ich stelle die Zeit wieder normal. So in der Hoffnung, dass er dann morgen wieder fit ist. Okay, wir müssen jetzt zum Bahnhof. Das heißt aber, ich glaube, Hopp kämpft noch gegen uns. Das wird interessant. Warte mal, wie fit ist mein Team? Voll durch eigentlich. Okay. Will ich mit denen openen? Ich könnte mit Goff Girl openen. Ja, gar nicht so verkehrt, ne? Na ja, genau, guck mal hier, dieses Mädchen übrigens, von dem wir den Brief bekommen haben, das ist weg. Das finden wir auch nicht mehr wieder. Also, das Sprite vielleicht schon, aber das Mädchen nicht. Komm. Hopp. Ja. Echte quasi sind doch. Bald sind wir da. Ich will mir so viele Sachen ansehen, da gibt es diesen riesigen Turm und die Monorail. Natürlich das Score-Stadion, dort leben wir das coolste Match überhaupt, klar. Ich weiß gar nicht, wie der so weit kommen wird, aber hm. Ja, ja, ganz die, Welt, die ganze Welt wird uns zuschauen und staunen, weil wir so cool sind. Cool, jetzt sind wir da. Schneit es? Ah ja, ja, ich weiß welches Gebiet wir haben, genau. Oh, apropos neues Gebiet! Ah, ja, stimmt! Wow! Da werden wir Route 10. War schön, das schnell aus, wie ihr für ein Eis-Pokémon. Nice ja. Wir packen das! Ja, wir schaffen das! Auch wenn ein Als ob ich ins Nom noch krieg. Ich wollte gerade sagen, auch wenn ein Pets voll süß wäre, aber nope. Muss so, aufpassen. Ich hoffe es klappt. Ich weiß, Eis ist effektiv mit Durchbruch. Er ist tot. Ich hab's noch. Okay, das Ding ist ein bisschen zu stark. Sorry, okay. Kein Pokémon für mich, yay. Scheiße. Hätte ja sein können. Ingvar. Oh, war. schönes Pokémon. Stimmt das jetzt Psycho Fee. Fris Ich hab dem ein Wahlitem gegeben, ne? Ich überprüfe das mal ganz kurz noch. Aber ich glaube, es hat ein wahl drauf, ja. Genau, Wahlschall. Perfekt. Also ja, ich darf jetzt nur noch halt einen Attack einsetzen. Es gäbe halt auch das Wahl... Ich weiß nicht welches es ist, äh, ich kenne nur die drei Wale zum Zeit, ähm, Das den Angriff erhöht, das wäre halt auch ganz gut gewesen. Yeah. Hier müssen wir unbedingt müssen trainieren. Unbedingt. Ich es wäre eine Wandererin, oder Wanderin, Wanderin, Wanderin, Wanderin. Wanderin. So ein Wort, das ich nicht weiß, wie man das. Okay, jetzt ist die Frage. Ach, jetzt ist die Frage, was mache ich? Stahlos. Ich bin mir bei manchen Typen Konstellationen nicht hundertprozentig sicher. Kampf gegen Stahl zum Beispiel ist eine davon. Doch, das funktioniert. Okay, sehr gut. Oder funktioniert das nur bei Stalos wegen dem Double Type dann? Oder wie ist das? Ich habe Freude an dieser Challenge gerade mal wieder merkt man's. Okay, ich gebe zu, die Typenkombo ist halt recht anfällig und es wird nichts extrem viel Defense. Aber what the fuck? Halt doch's Maul, du Drecksau! Ganz ehrlich, fick dich! Ich nehme die mit. Oder Warte mal kurz. Also du kannst dich eh verpissen jetzt. Wen nehme ich mit? Typenmäßig Kampf, Elektrogift, okay, Wasser, Flugstahl, Psycho, der nichts kann. physisch sehr gut sogar mit Minuswesen auf Angriff äh, auf Spezialangriff Ich hasse gerade alles an diesem fuck Spiel Alter Du bist voll bist nicht du... Wer von euch ist noch... Okay, du kriegst auf jeden Fall viel, weil du bist nützlich. Also fangen wir nochmal an, weil macht ja so viel Spaß. Ich habe lieber Dingens äh, siete drauf. Ah ne, aber ist ja spezial. Ja, dann kommt Aqua-Durchstoß. Ja, das Akku durchstoß stärker. kein klingt sogar denselben Effekt. Aha, ich gucke gerade nur bei Larry, was der noch kann. Durchbruch, ja, von mir aus. Ich, ich beschreibe dem jetzt einfach mal ein bisschen was, was ich nützlich können, finden könnte. Schutzschild nehme ich wieder raus. Aber ich glaube, eben dem Schaufel hat auch nicht viel ausgemacht bei dem. Und ich habe immer noch keinen Feuertypen. Ich habe keinen Feuertypen, ne? Gar keinen. Ja, ne, ich habe alles richtig gemacht. Ganz normal habe ich gekillt. Meine Box ist echt traurig gerade. Aber na gut. DSC gibt uns wieder ein paar Pokémon vielleicht. Laubklinge wäre geil gewesen, wenn das könnte, aber nein. Schaffen wir schaffen auch nicht wieder. Was kann denn noch? Eigentlich hat er ein gutes Moveset jetzt. Ich glaube, das lasse sich aus. ist was richtig Gescheites dabei nochmal. Eine stärkere Sch Steinattacke zum Beispiel. Nope. Toll. Eigentlich muss ich jetzt trainieren gehen noch. Aber naja. Das ist doch jetzt Mobbing. Ja, ich bin eh zu langsam, also kann ich Hammerarm sehr gut machen. Ist sogar für einen bizarro so ganz geil eigentlich. Ich dachte, das ist doch äh, Psycho-Gestein, oder nicht? Ich google jetzt einfach alles in der Gegend. Wenn ich denn schreiben kann, mein Gott. Ich komme immer, wenn ich M drücke, lösche ich mir aus, irgendwie wieder den Buchstaben. Der hat einen ganz interessanten Typenpool. Ah, Boden-Psycho, nicht Psycho-Gestein. Okay, Boden, nicht Gestein. Das macht einen riesen Unterschied fürs Move-Set und für meine Schwächen, die ich beachten muss. Ja, Okto, der tankt alles weg, das ist voll geil. Cool. Ja, ein bisschen trainieren muss ich noch. Also, ich vermute mal, nächste Folge wird eine Trainingsfolge mal wieder, weil ich es nötig habe momentan. Wahrscheinlich alles auf 55 bringen und dann äh, die aus der Bank noch ein bisschen vielleicht. Mal schauen. Wobei ich mir gerade überlege, ich glaube, ich mache das nicht als Video, weil das ist einfach nicht so interessant. Ich mache das äh, allein dann. Vor allem die zwei jetzt hier noch pushen. Und wenn ich dann Platz habe, 55, nehme ich die noch rauf. Das war grad richtig dumm. Ah, oh, der Adlerauge, das habe ich gar nicht gesehen. Da hat ja nur Adlerauge drauf. Weg. Alright. Ja gut, dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.